Ja, da kennt man dich. Ich glaube, bei den anderen. Aber das dann... ist sogar noch länger her, oder? Nee. Nee, das ist nachher. Das ist nachher. Das war kurz nach meiner Mauszeit. Das ist das gleiche. Vorher ja. Das ist PGL in Bukarest. Bukarest ja. Mit zehn Tasi. Ja, da habe ich mit 10 Tasi Mike S. und. Kevin? Kevin geschrieben, ja. Boah, das ist aber auch ein zusammengewürfeltes ja, Raster gewesen. Aber ihr hattet gut gespielt, Aber ihr war gut, oder? Oder? Nee, wir waren da nicht so schlecht auf jeden Fall ich weiß nicht genau wie weit Tazin wir gekommen ist stark sind im Lahn, ne Ach, mit tassen hat eh richtig bock gemacht zu spielen eine geile Atmosphäre so ich, ich gebe kein Fuck Atmosphäre und ich gehe jetzt da und ich mache da jetzt da Gesicht und hat noch ein paar gute Sprüche auf Lager ja, gehabt. auf jeden Fall den konnte, den konnte niemand irgendwie so nervös machen hat wer hat da angesagt zu dem Zeitpunkt habe ich da angesagt hast du schon angesagt ja. also vorher ich bin ja ins Team joint da gab es noch Struxi und Staffros. ja genau und dann irgendwann haben wir uns von Struxi getrennt und da habe ich dann quasi so angefangen das ganze Zepter in die Hand zu nehmen weil die Ambitionen dann ein bisschen höher schon waren und ich wollte halt besser spielen und habe dann gemerkt, ich muss dann irgendwann das Zepter in die Hand nehmen so. Und dann fing es an, dass ich so Captain Ansager geworden bin und ja, das war so eines der besseren Erfolge, die wir gezielt haben und dann kurz ja, danach. Ja, ich, ich knapp nicht geschafft oder ja, so. Ja, ne? also, genau. du das da rechts vorne. Was? In der Karriere <lacht> nochmal gestartet. nee, hey, aber das das Bild zeigt halt auf jeden Fall auch diesen Altersunterschied äh, in Bezug auf die Bärte, ne? Du hast so rechts dran, die beiden sind zusammen so alt wie Tarsin da vorne. Zu mhm. dem Zeitpunkt ungefähr. Mhm. Und die Kinder haben einfach noch keine Bärte. Das entwickelt sich erst so ab 23, 24. Meinst du? Das ist so jetzt meine Theorie auf jeden mhm. Fall. Die wissenschaftliche... Die, die ähm, lässt sich nicht halten, wenn ja, du mal rausgehst. Ich nicht. <lacht> hey, was soll denn das? ma mane